Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Popel mit Zucker. Äh, ich weiß noch nicht so ganz, ich habe im Hintergrund eigentlich auf Twitch oben, aber irgendwie will da mir das nicht live machen. Ich muss es nochmal überprüfen, ob das irgendwie ein Problem hat. Äh, falls es irgendwie aus also irgendwann mal kommt im Chat noch, kann sein, dass es mitten plötzlich doch noch live geht, aus irgendeinem Grund. Ich probiere es jetzt ja erst seit 10 Minuten. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier falsch mache mal wieder. Und nein, ich will nicht anderes gucken momentan. Dankeschön. Ist egal. Wir würden jetzt einfach mal die Aufnahme starten. Und es kann sein, dass später noch Twitch dazu kommt. Äh, ansonsten herzlich willkommen zurück. Verdammt nochmal, bleib oben, du Huren. Scheißding. So. Äh, wir haben letztes Mal die Mission bekommen. Mit ihm. Genau. Und da würden wir jetzt weitermachen. Ähm... Ah, jetzt geht's, okay. Ich dachte schon, ich habe irgendwas kaputt gemacht gerade. Wo ist denn der da hinten? Okay, wir laufen einfach mal los. Ich hoffe, ich mache da nichts falsch. Kann ich nicht lesen, top. Kann ich alle nicht lesen. Okay, ich wollte den gerade abknallen, aber anscheinend müssen wir das nicht mal. Oder eben doch. Oh, nicht Hunde. Okay, die sind viel zu gut, wenn es um das geht. Ich bin eh gleich tot wahrscheinlich. Ja, ich bin tot. Oh, Chess. Warten Sie, bis der Hund zubeißt, um seine Kehle zu... Ah, gut zu wissen. Okay. Also, doch nicht warten, sondern den Typen direkt mal abknallen. Direkt Hoffentlich klappt das dann besser. In kann man uns nicht sehen. Ah Mann, Macmillan, hau ab. Er Dankeschön. Viel angenehmer, wenn man uns nicht sieht. Jetzt habe ich jetzt Zweitwaffe. Und auch mit Schalldämpfer, das behalten wir mal. Ist ja gut, okay. Es war mir irgendwie nicht sicher genug, wenn er da stehen bleibt, leider. Normalerweise würde ich alle stehen lassen, eigentlich. Ja, wo bist du denn? Schon viel weiter vorne, okay. Ähm... Also ich würde sie natürlich nie machen können, aber hier im Spiel ist es mir dann doch sicherer, wenn ich die wegschalte. Wegsch äh, Keine Wir müssen Ach von da kommen die Drecksköter. Ich bin zu spät. Oh, das ist ein mega kleines Timingfenster. Sie haben eine Leiche gefunden. Okay, dann kann ich jetzt eh nichts mehr machen. Weil dann haben die hier schon gespeichert. Weil ich hätte uns gesagt, wir probieren es mal ohne die zu töten. Aber naja. Ja, bitte eh schon. Keine Bewegung. Die vergessen keinen Toten. Das wird dreckig. Es ist die Frage, wo muss ich denn hin? Der Typ steht da drüben. Irgendwo? Da, ich glaube, ich sehe ihn. Aber der macht auch nichts. Okay, wir müssen uns einschleichen. Ich behalte mal die Sniper draußen. Naja. Ist Geschmackssache. Wer hat mich gesehen? The fuck? Okay, kurz warten, R3. Zack! Ich habe R3 gedrückt! <lacht> Ich kann machen, was ich will. Die finden mich eh gerade. Ah, der ist auch schon tot. Okay. Ja, und die harte Tour ist für dich einfach hier warten. Ja, dann machen wir das halt. Ich weiß nicht mal, was das Missionsziel ist im Allgemeinen. Toll, folgen Sie Captain McMillan. Der macht nichts. Der liegt da einfach nur blöd in der Gegend rum. Muss ich die Mission ernsthaft schon neu starten, weil der Typ rausbackt? Ich stimme auf. Ja, ich laufe das einfach mal weiter, würde ich sagen. Vielleicht spawnt er irgendwie nach oder so. Habe ich ja so ein bisschen die Hoffnung. Und sonst starten mir das Level kurz. Nein, wenn das nicht klappt. Martin, oh, endlich bewegt er sich. Oh, ich kann Erdreht zucken. Oh, ich will nicht... Wir standen das Level 9. Kennen wir alles schon. Ja, ist cool. Oh man, ist das ein Dreck. So, ich bringe jetzt einfach keinen um. Ja, lass mich in Ruhe. Unten bleiben. Ja, ja. Wenn du zu viel bist du tot. Ich weiß. Radioaktivität und so. Schon dran. Wetten? Ich schalte da gar keinen mehr aus. Ich war kurz ein bisschen, dass der weiter nach vorne geht. Also das war meine Mission, okay. Seht ihr, das muss ich ja machen. Ja. Jetzt gehen wir darüber. Denk nicht mal dran, ich weiß. Ist ja gut. Warten. Wir warten. Wir warten. Haben wir Zeit? Okay, da habe ich nicht gesehen. Jetzt lasse ich den einfach wieder vorauslaufen. Ich sehe da keinen. Auf welche auf den da? Ja, das war doch der Sinn davon. Ich schätze, er kann die Leiche von da nicht sehen. Boah, das war knapp. Alles klar. Wer? Ich sehe da verdammt nochmal keinen. Ich krieg die Krise hier. Und dank Twitch gerade noch mehr. Hallo. Ah. Oh. Wunderschön. Oh, das wollte ich gerade tun. Aber ja, man erreicht viel mehr, wenn man schleicht. Okay, ich gebe das auf mit Twitch für heute. Das klappt einfach nicht. Ich werde dann später mal gucken, was ich da machen muss. Ja, genau. Das sieht mich durch die Hecke durch, natürlich. Ja, komm, töt mich. Gut. Ups. Teuer. Ich weiß. Alles klar Also rennen wir raus. Schleichen. Entschuldigung. Natürlich, wir schleichen. Hast du Nein. Bewege mich jetzt nicht. Los geht's. Oh was. Also der reagiert wirklich drauf, wenn ich gelaufen wäre. Voll cool. Also weil ich gelaufen bin vorhin, ja. Das finde ich jetzt cool, dass man da wirklich die Möglichkeit hat, das voll zu verkacken. Oder eben auch nicht. Das Level macht wirklich irgendwie Spaß. Gut, das Visier ist... Doch, das Visier ist eigentlich sogar noch recht realistisch mit dem Rohr jetzt gerade da. Irgendwas habe ich wieder verpasst, weil ich aufs Visier geguckt habe. Ja, ist gut. Ganz langsam. Ich weiß nicht mehr, von wem er spricht. Ist okay. Ah, da oben. Oh fuck, sind das viele. Okay, da kann man nicht raus. Ja, nicht schießen. Meine ich das nur? Da kommen die immer näher. Okay. Okay, die haben mich wirklich gesehen. Scheiße. Okay. Hä? Doch, mein. Ich Das ist einfach so. Okay. Ich bin einfach immer schuld. Okay. Ja, ich sehe bis jetzt noch niemanden. Das ist das Problem daran. Doch, da kommen sie. Der läuft genau auf mich zu. Das sagt mir, das klappt. Nein. Okay. Ich mache das jetzt mal so. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich das Level sonst über... Ich habe keine Ahnung, wie ich das Level sonst beenden soll. Außerdem ich ganz an die an die Ränder des Spiels halt gehe. Sorry. Die Typen sind schon blöd, ne? Ich habe einfach, ich kann nach dem da ein bisschen nach links, weil der da vorne rechts scheint mir ein bisschen zu nah, mich ranzukommen dann wieder. Nichts, er schaut. Jetzt einfach von hinten. Es wäre so einfach. Finde ich gut, dass wir das geschafft haben. Ach, mal gucken, was uns jetzt noch erwartet. Da vorne ist unser Captain Macmillan. Genau da. der sich mal wieder nicht bewegt. Ich gehe zu ihm. Ah, oh, jetzt bewegt er sich plötzlich. Okay. Ah, oh, ich finde das irgendwie gerade mega spannend und irgendwie mega cool gemacht, aber sau so nervig gleichzeitig. Aber hey, was will man mehr? Absache, das Spiel stimmt, ja. Und bis jetzt kommen wir gut durch. Mir nach. Sieht so aus, als hätten sie bereits alle erledigt, die sie nicht kaufen konnten. Nicht okay. Es wird nicht leicht, sie auszuschalten, ohne die anderen zu alarmieren. Andererseits schleicht sich niemand an ihnen vorbei. Du bist dran. Okay, wie schalten wir die jetzt sinnvoll aus? Dankeschön. Gut. Ja, ist gut. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich die sinnvoll töten kann. gerade. Okay, drei. So, wir warten, bis er steht. Das macht das Ziel Zielen einfacher. Ah, sorry. Kurz warten noch. Und los. Gute Nacht. Bei Mineration of Zelda Breath of the Wild gibt es da jetzt, jetzt zum Beispiel eine Anzeige, wie laut man ist. Das wäre hier mega nützlich irgendwie. Ist okay. Hey, So wir sind richtig gut. Wo ist denn die hohe Scheiß Patrouille. Sorry. Gut. Okay. Ich würde sagen, wir beenden die Folge mal hier. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch jetzt gefallen. Äh, wenn ihr wollt, in der Beschreibung unten findet ihr die ganze Playlist und andere Sachen. Und hoffentlich bald auch wieder Twitch. Das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Deswegen muss ich gucken, wie ich das hinkriege. Da eigentlich soll es gehen. Egal. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr ein Abo da lassen, einen Daumen hoch, wenn nicht, dann halt nicht. Ansonsten, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Ratin. alles Puppen mit Zucker. Cheerio!